So, wir spielen wieder mal assassin's creed brotherhood ich weiß schon eine zeit her aber ich habe es geschafft ich habe 99 federn ich habe alle flaggen bis auf eine und das alles dank der map maps im shop die kann man kaufen dass man auf jeder map äh, was sieht das ist das erste das heißt ich kann jetzt alles ausblenden zeigen und ich hier muss ich was ein. Nee, war das Ökonomie? Nee. Ach so, ja, klar, logisch. Also heißt aber noch lange nicht, dass wir fertig sind. Mal so nebenbei, so, wie ihr seht, die letzte Flagge und die letzte Feder sind auf dem Kolosseum, wo ich mich jetzt gerade befinde. Von meinem Savepoint aus, den ich letztes Mal geladen habe, lustigerweise, war nicht mal geplant. So, aber ja, macht es umso einfacher. Hier sind wir also jetzt müssen ins Kolosseum rein nur noch aber das heißt noch lange nicht, dass wir fertig sind genau das wollte ich nämlich sagen denn <lacht> wir haben danach noch das DLC von Leonardo da Vinci um, und die sekundären Erinnerungen von Subjekt 16 ich gehe nochmal hoch also um, ah hier glaube ich Hm. Ich hier drüber. Naja, ah das sieht besser aus. Okay, jetzt bin ich ganz oben, das ist gut. Die Flagge ist irgendwo da drüben. Ja, das war gar nicht so einfach. Es gab einige Stellen, die echt tricky waren. Wie ihr seht, habe ich genug Geld gefarmt. Ich habe alles geholt natürlich trotzdem noch. Äh, jo. Ich habe auch, glaube ich, die Kunsthändler alle abgeklappt, aber ich bin noch nicht ganz fertig mit den Kunsthändlern. Ich weiß auch nicht, ob ich das mache wegen den Trophies. Ich weiß nicht, ob es eine Trophy gibt, das ist das Problem. Jetzt muss ich darüber. Ich glaube, die Flagge, ich habe sie vorhin gesehen, deswegen, ich glaube, ich muss ganz hoch für die. Aber ja, dann wäre es, wie gesagt, noch das. Subjekt 16. Ähm, ja, okay, super. Toll. Dann ist das nicht der richtige Weg anscheinend. Danke, Ezio. Wie komme ich denn da hoch? Eigentlich schon über dieses Fenster, oder? Ja, anscheinend ja nicht. Da drüben ist ein Aufgang. Okay. Äh, jo. Das war mal das eine. Das heißt, ich werde jetzt noch Subjekt 16 machen. Ich werde die das DLC von Leonardo da Vinci machen. Und danach habe ich mir das Assassin's Creed HD Remaster geholt auf der PlayStation 4. Heißt, das nächste Spiel, das wir spielen werden, ist Assassin's Creed Revelations. In hd also ich weiß nicht ob es das nächste sein wird weil ich immer noch in resident evil dran bin aber ja es wird auf jeden fall das nächste assassin's creed in hd sein und ich habe mir black flag schon äh, noch nicht gekauft aber drei also wir kriegen die nächsten teile alle in hd Nur nicht runterfallen, sonst kriege ich echt Krise. Ja. ja. Ja, das wird jetzt endlich mal wieder eine längere Uncut-Version, weil ich alles sammle. Jetzt müsste ich eigentlich nur eine Trophy kriegen dafür. Ja, da ist sie. Ich habe gelesen, dass es anscheinend Bugs gibt mit diesen Flaggen, dass dann 104 von 101 angezeigt werden. Deswegen wird das Trophy System nicht getriggert, Deswegen, was ziemlich scheiße ist. Und es kann passieren, dass man deswegen die Trophy nicht kriegt für die Flaggen. Was halt so ein kleines Ding ist uh, für Collectors. Für mich ziemlich doof, wenn ich Trophies machen will schon. Uh, dann muss ich wieder oben durch. Die ist sicher da oben am anderen Ende, weißt du. Ja gut. Also dasselbe nochmal. Also ich hätte nicht runter müssen, sondern hoch. Egal. Ähm, Ja. Ich will nach wie vor auf, aufhören mit M, aber ich krieg's nicht hin. Irgendwie so. Ich gebe mir voll Mühe, aber manchmal passiert's. Ja. Und ich stream es nicht, das, das Ende von diesem Spiel. Die Collectibles wollte ich streamen eigentlich. Eventuell mache ich's dann mal. Aber vielleicht erst ein 3. Und ich habe gesehen, glaube, entweder 3 oder Black Flag hat ein DLC für einen Franken, also einen Euro glaube ich, in Franken 10, ähm, dass man alle Flaggen und sonstigen Positionen auf der Map angezeigt kriegt. Das würde ich dann von Anfang an direkt holen, das DLC, wenn sie es nur noch per DLC machen, nicht mehr mit im Game Shop. Weil hier konnte man ja jetzt mit dem Geld. Die Karten waren echt teuer. Ich glaube. Nein, du voll Keine Tränke mehr. Cool. Ähm. Toll. Way. Fuck you. Ja, man konnte sie per Ingame Geld kaufen, aber die, die waren teilweise echt teuer. Irgendwie fast 20.000 pro Karte, ne? Und das hat halt echt. Da musste ich ein Gebiet machen, dann wieder auf die Bank warten. In, dem, in der Zeit habe ich das Gebiet dann abgefarmt. Das Gute ist, alle meine Assassinen sind Assassinen jetzt. Also die sind alle auf dem höchsten Level. Das habe ich hingekriegt. Ich habe mir auch theoretisch noch notiert, was für Missionen ich hätte für die Shop-Mission. Aber ich glaube, die Shop-Mission werde ich nicht mehr machen. Einfach, es, es gibt nicht mal einen Bonus oder so dafür. Das ist einfach so ein... Ich kriege eine extra Waffe. Wenn ich alle Waffen haben muss, dann mache ich es vielleicht noch. Aber nur für mich. Ich glaube, das werde ich dann nicht mal mehr, mehr auf, aufnehmen, Dann, das wäre dann so für mich. Dasselbe mit äh, 2 und Brotherhood Remaster. Ich sehe keinen Sinn dahin, die Remaster nochmal zu streamen oder aufzunehmen, weil wir gerade erst diese Version gespielt haben. Sie sehen zwar schon schön aus, also das wäre es schon wert, aber naja. Okay, es waren 100 Flaggen und 10. Ich war mir nicht mehr sicher. ist nur die Frage, wie ich runterkomme. dann mache ich kurz die map an <lacht> denn auf der map sind verzeichnet kopernikus müsste fertig sein ja. scheiß hitbox suche dann wir haben noch die einzelnen missionen die ich nicht machen möchte Leonardo ist erledigt kopernikus tempelagenten hätten wir noch mache ich nicht also können wir nicht aussichtspunkte habe ich habe ich logischerweise auch Verstecke von Romulus sind erledigt. Flaggen sind gemacht, die Federn sind gemacht. Plätze mache ich nicht. Leonardo ist gemacht, die Aufträge mache ich noch. Äh, oder vielleicht nicht. Habe ich alles gekauft. Wiederhergestellte Erinnerung. Das war das, was ich gesucht habe. Das ist nämlich das DLC. Und das ist jetzt eigentlich das, was ich noch machen werde. Danach wird noch Subjekt 16 gesucht. Und dann mal fertig. Also, ich melde mich gleich, wenn ich da bin. bist du das? Ezio, ich werde wohl langsam wirklich alt. Ich wusste gar nicht, dass du nach Rom kommst. Aber leider kann ich nicht bleiben. Ich muss ein Schiff chartern. Da kann ich dir helfen. Ich kenne einen Kapitän, der ist sehr diskret. Warte, ich habe irgendwo seinen Namen notiert. Woran arbeitest du? Ach, das? Nur ein Steckenpferd. Du bist doch vertraut mit Pythagoras. Natürlich. Der brillante Philosoph aus Grecia, der so viele Geheimnisse der Himmelssphären und des Kosmos entdeckt hat. Diese Symbole stammen von ihm? Seit ich diesen merkwürdigen Apfel untersucht habe, haben sie sich mir in den Verstand gebrannt. In den Schriften von Pythagoras Schülern fand ich ähnliche Symbole. Ich fürchte, der Name des Kapitäns ist mir entfallen. Der Apfel ist in Sicherheit. Vielleicht konzentrierst du dich lieber aufs Malen. Du scheinst ja ganz ordentliche Arbeit zu leisten. Ha, sehr nett. Doch sogar ich sehe, dass sie nicht unbedingt gut getroffen ist. Und dieses breite Lächeln übertrieben. Bedeutungslos. Vergiss die Malerei. Ich habe bei meinen Forschungen einen Durchbruch erzielt. Eine große Entdeckung gemacht. Salai, bringst du mir... Ach, er ist nicht hier. Ich hätte dich gerne zum Hafen begleitet, aber einer muss hier sein und auf die Werkstatt aufpassen. Bene, ein Kinderspiel. Ich fürchte, du unterschätzt, Salai. Wir werden sehen. Wie du willst. Du findest ihn vermutlich im La Volpa Adormentata. Okay, dieses Intro kennen wir ja schon mal. Aber lass uns loslegen. Ich weiß nicht, wie groß dieses DLC wird. Das war nicht so teuer. Also es kann sein, dass es vielleicht eine halbe Stunde geht oder so. Ich glaube, es geht schon ein bisschen länger. Normalerweise macht das screen nicht so klein. Ja, bring den her und dann hast du Story fertig. Ich glaube, da steckt schon mehr dahinter jetzt. <lacht> Von daher können wir uns drauf freuen, sorry. Wie viel Akku habe ich eigentlich? Oh, das ist voll. Ich liebe die ps Oh, das wollte ich nicht. Wen töten die jetzt? Anscheinend niemand. gut. Ähm, Ja, der liegt schon seit Monaten oben rum und lädt nicht. Weil der andere eingesteckt ist und das nur ist trotzdem noch voll. PS3-Controller sind genial. Ewig Akku. Ach, spielen müsste ich auch noch, das stimmt. Für den Trophäe müsste ich vollen Einsatz spielen Die und gewinnen. Nuvo. Das sind Glückswürfe, das sagte ich doch. Fortuna wünschte, sie wäre so gut wie ich. Gian Giacomo. Ich höre nicht auf diesen Namen. Salai. Besser, doch nicht gut genug. Ja! Auf ein neues! Leonardo, euer Meister, wünscht euch zu sehen. Der kann warten. Nein. Feine Kutte. Seid ihr einer von Julius' Mönchen? Meine Kirche ist nicht die Gottes. Neben dem Reich Gottes liegt das Reich der Menschen. Betet ihr dort, Messere? Kommt mit und seht selbst. Das war lustig, doch ich muss gehen. Bitte verlasst uns nicht. Das Spiel ist nicht beendet. Verzeiht, doch ich erhielt ein besseres Angebot. Geht vor, Monsieur. Die drei Männer vom Würfelspiel folgen uns. Bleibt ruhig. Warum? Sentite, ich spiele nicht mehr. Wir auch nicht! Wieso muss sich der Typ so umdrehen? Du entkommst nicht! Wir sind bei euch voll. Gott gebe euch stärken! Wir spielen euch bei. Aber oh. mal, oh, ich muss das aus ihm rufen. Jetzt kommt sie echt zur Hilfe. Ich möchte nicht unbedingt, dass Salah jetzt und stirbt. Was übrigens geil war, ist, dass ich ähm, nur im Quickport gebraucht habe. Mein Leben war wieder voll. Nur ein Mann ist zu einer solchen Darbietung imstande. Ihr seid Ezio Auditore. Kommt, wir müssen sofort zu Leonardo zurückkehren. Ihr macht nicht viele Worte, oder? Gut. Ich laufe vor. Ihr hinterher. mag den nicht, irgendwie. Okay, ich bin jetzt unabhängig von ihm. Ich darf nur kein Quickboard benutzen, glaube ich. Seht ihr, was für ein Rich Kid Ezio ist wieder? Ich finde das voll geil. <lacht> Sorry. Ja, ich mache mal einen Cut hier und renne dann rüber. Okay, ich dachte, ich schalte mich ganz kurz zwischendurch ein, weil mein, mein menü gerade lädt. Toll, ich habe Pause gedrückt, um zu laden. Ähm, ja, toll. Oh. Dankeschön. Also, diese Typen hier greifen mich jetzt schon zum dritten Mal an. Ich dachte am Anfang, ja, okay, vielleicht habe ich die Soldaten verärgert. Aber nein, es sind tatsächlich diese vermummten Äh, Ja, die jagen mich jetzt anscheinend. Das kannst du schon haben, Dude. Ja, wie ihr seht, die kommen die ganze Zeit jetzt. Und die erinnere mich irgendwie an La Volpe, aber irgendwie wäre das sinnlos, wenn der uns angreifen würde, also... Ich glaube, das sind Gegner, aber in der Gilde sind ja alle willkommen, damit die Informationen kriegen und so. Glaube ich, haben sie mal gesagt. Von daher. Interessant. Und eben, das war jetzt irgendwie der zweite oder dritte Überfall. Hier kommt gleich der nächste wahrscheinlich. Okay. Diese Fremden sind hartnäckig. Ich bin schon jünger in ähnlichen Roten begegnet. Sie suchten ein Objekt, das ich damals besaß. Ihr meint den Edensplitter? Leonardo sprach davon. Er sagt mir alles. Seine Gesprächigkeit kommt uns teuer zu stehen. Wir müssen ihn warnen. Sprecht nicht weiter. Ich kenne den besten Weg. Ich nehme ihn jeden Morgen, wenn die Tavern schließen. Folgt mir! Verkündet, dass das okay, Essen wir folgen. An französische Standards angepasst Okay, das heißt, wir kriegen jetzt wieder Kämpfe, so wie es aussieht, weil er hat wieder Leben. Und er wird nicht einfach wegrennen, wie ich das gern hätte, er wird kämpfen wollen. Also müssen wir kämpfen. Ich umgehe sie. Warum vergnügen wir uns nicht auf den Dächern? Leonardo sagte, er, er hätte etwas Wichtiges entdeckt. Er untersucht seit Jahren eine versteckte Katakombe. Ich glaube, er kam nach Rom, um sie zu finden. Ihr ahnt ja nicht, wie er wirklich ist. Er arbeitet die ganze Zeit an dieser Sache und führt mich nie aus. Und er ist so geizig. Ich muss ihn um Geld anbetteln. Er gibt euch tatsächlich Geld? Mehr oder weniger. Was er nicht weiß, macht ihn nicht heiß. Allora, ihr kommt aus Firenze. Erzählt mir mehr davon dann nutze ich meine Vorstellungskraft. Ja, ich bin falsch gelaufen, weil er überall hängen bleibt. Packt sie! Spürt meine Klinge. Ja, meine Assassinen werden das schon regeln. Ja, die sind dezent gut. Nice. Ich finde es das cool, dass wir das machen. Bitte komm! Lasst mich einfach leben! Geh zu verschwitte! Ich habe nichts damit zu tun! Es ist zu früh am Morgen für einen Kampf! Folgt mir! Ich liebe es, wie ich einfach auf der Straße stehen geblieben bin, bevor ich zurück wollte. Wollt ihr so die Namen beeindrucken? Hat Leonardo etwas in den Katakomben entdeckt? Ich fand den Eingang zu einem Tempel, über den er in einem Buch gelesen mhm. hat. Seit Jahren habe ich ihn nicht so aufgeregt gesehen. Hat er etwas darüber erzählt? Dass der Tempel die vollkommene Zahl enthielt. Etwas, was von einem alten Griechen entdeckt wurde. Pythagoras. Uh. Packt sie! Ob euch dieser Schuh passt? Ein Assiziner sollte reichen hier. Spürt meine Klinge! Angriff! ob euch dieser Schuh packt? Ach, die kommt trotzdem zu zweit. Ja gut. Packt sie! Mm. Ihr wollt schnell ankommen? Dann meidet ihr Schwerter. Wie ich ihn kenne, hat Leonardo jedem davon erzählt, der ihm zuhören wollte. Habt ihr Männer in Roben in seiner Nähe gesehen? Warum sollte ich in der Werkstatt bleiben, wenn ich draußen meinen Spaß haben kann? sag den Meister selbst wenn wir ankommen. Toller Schüler. Die derzeit dort stehen sind zur Verhören. Die Eigentümer können man. Gibt es einen Grund für dich? Ich glaube, wir sind bald hier. Äh ja. Nee, die haben mich nicht gesehen. So, das lässt du mich wenigstens gehen. Es ist nicht unbedingt der schnellste Weg, weißt du? Hm. Okay. Maestro. Sie haben ihn. Nein. Er muss hier sein. Dieser Tempel, den er fand. Wo ist er? Leonardo! Salai, wenn ihr ihn retten wollt, dann sagt mir, wo der Tempel ist. Ich weiß es nicht. Katzo. Ezio, da ist eine Nachricht auf dem Boden. Was besagt sie? Ich kann nicht lesen. Leonardo wollte es mir beibringen, doch bisher... Villa, Gemälde. Sollen wir Kunstwerke studieren? Schon als Leonardo damals in eurer Villa wohnte, hat er nach dem Standort der Katakomben gesucht. Einige seiner Gemälde hingen in der Galerie dort. Doch was hat das mit dem Tempel zu tun? Vielleicht hat er seine Forschungsergebnisse in einem der Rahmen versteckt. Die sind zerstört. Sie sind bei dem Angriff verbrannt. Nein, sind sie nicht. Nur Leder und Johannes. Die Borgia haben den Rest. Sechs Gemälde. Fünf. Ich sagte dem Händler, das Porträt einer Dame sei von Leonardo. Ich brauchte Geld für einen Wams. Natürlich ist er längst aus der Morde. Wer hat die Gemälde jetzt? Lucrezia Borgia. Im Palazzo ihres Mannes bei Ferrara. Dann ist es Zeit, das Gestohlene zurückzuholen. Okay. Ja, dann kriegen wir jetzt noch eine richtig große Storyline. Das ist voll cool. Wo ist denn der nächste Punkt? Ja, ich gehe mal hin. Okay, ich bin hier. Da ist gerade einer gerollt. Okay. Ich bin jetzt schon gespannt, wie es weitergeht. Also, scheiße, Leonardo wurde natürlich, aber. Das heißt, wir kriegen noch mal einen ganzen Tempel. Das wird schon cool. Ich mag die Templing. Also die Rätsel da sind halt mehr umsneigen und rumklettern. Ist teilweise echt mühsam wegen den Hitboxen, aber eigentlich schon recht interessant. Und ja, ich ich wollte jetzt nicht Brotherhood nochmal komplett spielen, direkt auf der PlayStation 4. Deswegen jetzt das, Ar äh, das Abenteuer noch auf PlayStation 3 fertig machen. Sonst hätte ich gesagt, wir machen das DLC und die letzten Artefakte auf PlayStation 4, aber naja. Ab nächsten Teil dann. Also, ich hätte Fallschaden gekriegt. Ich jetzt hier zu finden, die gestohlenen Gemälde aufzuspüren, niemanden töten. Oh Gott. Ich gehe davon aus, dass ich meine Assassinen hier nicht habe. Habt ihr den Ausritt genossen, du Kessa? Kaum. Ich musste wie der Teufel reiten, aus Furcht vor einem Messer im Rücken. Aber das verstehe ich nicht, du Kessa. Wer will euch töten? Mein Vater hielt sie im Zaum. Und mich sicher. Doch jetzt jagen sie mich. Sie wollen meinen Kopf. Aber, Signora... Ich dachte, auf dem Land wäre es ruhiger. Aber der Tod folgt mir auch hierhin. Verstärkt die Patrouillen und warnt mich vor Eindringlingen. Niemand betritt den Palazzo außer der Leibgarde meines Mannes. Ihr habt die Herren gehört. Schlagt Alarm, wenn ihr einen Eindringling seht. Armer Alfonso. Sein weit ist von Sinn. So, und was wir hier noch ganz schön machen, bevor ich es wieder vergesse. Okay, eine Entdeckung für zu diesem Der sorgt dafür, dass ich äh, überall eigentlich keinen Fortschritt mehr verliere. Äh, keinen Aufsehen mehr erregert, so suchen. So. Perfekt. <lacht> Wobei wahrscheinlich werde ich hier trotzdem Aufsehen erregen können, logischerweise, weil es hier ein gesuchtes Gebiet ist, sie umgehen solche Regeln. Kann ich nach oben schauen? Das ist sicher noch der einfachste Teil. Wobei, wenn ich auf den Balken oben bleibe, werden mich wenige Leute sehen. Ich höre da einen Schatzglitzer noch da drin. Aber ich muss eh da hoch, wieder nach rüber. Wachen scheinen gerade gut zu laufen. ich habe richtig gehört eine Schatz, Die ich eigentlich absolut nicht mehr brauche, wirklich. Ja, die sowieso nicht. Die Münzen von Vlad brauche ich nicht mal für meine Store, ähm, Collectible Mission. Oh, ich wäre direkt drüber gesprungen. Das ist Zum Glück ist AutoM da ein bisschen hilfreich. Die normalen Bürger sehen mich ja, die Wachen nicht. Die normalen beleidigen mich und die Wachen nicht, checken nichts. Das ist so toll. Die KI ist genial. Was hat das zu bedeuten? Ich soll die Schuhe der Dukessa putzen. Niemand darf den Palazzo betreten. Wird sie ihre Schuhe dann selber putzen? Was die Dukessa tut oder nicht tut, geht uns nichts an. Das ist lächerlich, das sag ich euch. Das sollte ihr besser nicht. Ich beschwöre. Solange ihr nicht hereinkommt, wird es niemand hören. Jetzt reicht es mir ab. Bleibt, wo ihr seid. Lasst mich durch. Ihr müsst warten, bis die Dukesse euch hereinfällt. Okay, das heißt, sie haben alles dicht gemacht. Das heißt, ich falle jetzt noch mehr auf. gehört nein oh Gott. Ah ja, die sehen mich auch nicht das bürger irgendwie so ey was ist mit dem da hinten wäre halt voll legit gewesen das hätte ich auch kacke gefunden aber wäre halt legit gewesen macht die nur weil sie so einfach erreichbar sind ich habe auch wieder 20k auf dem konto Bleibe dabei, Ezio ist und bleibt der reichste Assassine von allen. Ich glaube, ich darf da nicht rum. <lacht> so von der Kameradrehung musste ich, glaube ich, hier hoch. Nach rechts raus. Und Garten. Jetzt hat es Prince of Persia Vibes, dass ich einmal die ganze Map zu sehe. Das hört sich nicht ganz so elegant. Wahrscheinlich hätte ich beim Brunnen hochspringen können. Kommt ihr mich zu töten, Assassino? Buongiorno, Lucrezia. Oder sollte ich sagen, Duquesa. Ein geborgter Titel, verliehen durch meinen Mann. Unangemessen und kaum der Rede wert. Ihr behaltet euer Leben. Ich bin nur wegen der Kunstwerke hier. Ihr richtet euch neu ein? Ich zähle fünf Da Vinci-Gemälde, die ihr gestohlen habt. Und ich will sie zurück. <lacht> Als ob das so einfach wäre. Mein Geburtsort, meine Familie, alles wurde mir genommen. Glaubt ihr, Ferrara liebt mich? Ich bin eine Fremde, eine Verschollene, eine Weise. Eure Gemälde sind verloren, Assassino. Ich glaube euch nicht. Beängstigend, nicht wahr? So viel verloren zu haben? Vielleicht können wir uns gegenseitig helfen. Vielleicht. Wo sind die Gemälde? Verkauft an Francesco Colonna. Und eines an jemand ganz Besonderen. Patrizio. Ihr findet ihn in der Nähe des Vaticano. Eines behielt ich für mich selbst. Gebt es mir. Wache! Legt Da Vinci's Verkündigung in einen Karren. Lasst ihn vor den Mauern stehen. Motobäne. Und nun schließt die Augen. Mein Mann kommt bald mit seinen Männern zurück. Ihr macht also besser... schnell. Vergebt mir, du Kessa. Was denn? Kein Mann kann euren Schmerz heilen. Das müsst ihr schon selbst tun. Und grüßt den Duka von mir. Wache! Wache! Okay, bevor die Zeit abläuft, ist es schon recht heavy, vor allem, weil ich keinen töten darf. Ähm... Scheiße. Sorry fürs M. Nein, keine Ahnung wohin es ist. Okay, das war knapp, dass das die Hitbox noch genommen hat, zum Glück. Okay, und jetzt noch Parcours auf Zeit, nice, ich liebe es. Es scheint nicht so sonderlich schwer zu sein. Die Arme. Ich dachte, der Duke, Duke ist ihr ja Bruder. Aber anscheinend nicht... Vielleicht wurde sie adoptiert zum Pseudo-Bruder. Okay, das war ja easy auf Zeit. Gut, dann gucke ich doch ganz kurz noch schnell, ob ich äh, direkt die zweite, das zweite Gemälde suche oder ob es einen Missionpunkt gibt. Ah, ansonsten würde ich dann die Aufnahme wieder stoppen und skippen. Wie ich es immer mache halt. Die Seuche, der in hat sich nun bis die Alles klar, bis gleich.